Tim. Täglich, intelligent, mobil. Fahren und tanken von konventionellen Carsharing-Fahrzeugen. Tim-Fahrzeuge kannst du mit deiner Tim-Karte aufsperren. Dazu hältst du einfach deine TIM-Karte bei der Fahrerseite an die Windschutzscheibe zum Kartenlesegerät und wartest kurz auf das grüne Licht. Ein gelbes Licht zeigt dir an, dass das System gerade arbeitet. Wenn das rote Licht aufleuchtet, dann hat irgendwas nicht funktioniert. Am besten probierst du es einfach noch einmal. Blinkt es wieder rot, dann ruf einfach im Service Center an. Es leuchtet grün? Na prima, dann kannst du das Auto verwenden, solange du es gebucht hast. Ob privater oder dienstlicher Weg, nun kannst du losfahren. Ist der Tank deines TIM-Fahrzeuges nicht mehr zu einem Viertel voll, dann fahre doch bitte vor der Rückgabe zur nächsten Tankstelle und tanke voll. Die Kosten dafür bekommst du natürlich auf deinem Konto nachträglich gutgeschrieben. Mit vollem Tank bringst du dann dein TIM-Auto wieder zurück an den TIM-Standort, von dem du weggefahren bist. Zum Verschließen des Autos hältst du die TIM-Karte wie beim Aufsperren an die Windschutzscheibe. Warte, bis das grüne Licht aufleuchtet. Wenn das rote Licht aufleuchtet, dann hat irgendetwas nicht funktioniert. Am besten probierst du es einfach noch einmal. Hat es geklappt und es leuchtet grün? Prima, nun ist dein TIM-Fahrzeug wieder versperrt. Blinkt es wieder rot, dann ruf einfach im Service-Center an. TIM – ein Service der Graz-Linien.